hey hey, oliver schirmer hier herzlich willkommen zu diesem video in diesem video möchte ich dir ein kleines tool vorstellen mit dem du ja deine videos ähm, ja, für youtube äh, noch besser optimieren kannst so dass ja, sie besser gefunden werden und ich möchte auch zeigen wie du das tool einsetzen kannst um ja ähm, schnell deine ich sag mal deine konkurrenz zu analysieren und neue keywords etc herauszufinden. Das Tool nennt sich VidIQ und VidIQ ist im Prinzip nichts oder ist im Prinzip nichts anderes wie ein Online-Service, welchen du zur Analyse ähm, und Optimierung deiner YouTube-Videos einsetzen kannst. Ja, die Installation des Programms ist relativ einfach, erfolgt ähm, über den Google Chrome-Browser. Da gibt es ein Extension, also kannst du über die Erweiterungen hinzuladen und ähm, kannst dann damit arbeiten. Ich nutze persönlich die Basisversion. Man kann aber auch hier Upgrade machen und hat dann dementsprechend noch deutlich mehr Tools und Analysemöglichkeiten. Okay, und ich möchte jetzt in diesem Video einfach kurz zeigen, wie ich WitIQ einsetze, was WitIQ ja kann und welche Funktionen ich da sehr gerne nutze. Und das machen wir jetzt einfach mal anhand von dem Beispiel Geld verdienen. Wenn du auf YouTube gehst und in die... In die suchfunktion geld verdienen eingibst, dann siehst du hier gleich auf den ersten blick im Resten, rechten kasten ähm, wird ja schon ähm, gleich ein grober überblick zu der äh, zu dem keyword beziehungsweise zu dem, zu dem suchbegriff ähm, ja, dargestellt auf der linken seite siehst du dann die ganzen äh, videos und siehst auch hier sofort wie viele subscriber zum beispiel ähm, das hier war, oder der Kanal ähm, hat, auf dem das Video eben erschienen ist. Ja, also du siehst dann hier zum Beispiel 34.258 und du siehst noch eine, eine weitere interessante Angabe und zwar ist das die Like-Dislike Ratio, das heißt das Verhältnis von den Leuten, die positiv zu negativ gestimmt haben. Und um je mehr das Ganze im Grüne ist, umso positiver ist das Verhältnis. Genau, dann siehst du wie gesagt hier auf der rechten Seite einmal ähm, einen groben Überblick zum, äh, zum Suchbegriff. Du siehst ähm, durchschnittliche Anzahl Views, ähm, durchschnittliche Anzahl Subscriber zu diesem Begriff, durchschnittliche Anzahl, ähm, äh, durchschnittliches Alter. Du siehst den Top Creator in, in diesem Bereich und ein weiterer wichtiger ähm, oder ein weiterer wichtiger ähm, Hinweis ist der Keyword Score. Das heißt, du siehst einmal hier das Suchvolumen und du siehst den, den, den Competition Score. Also, ähm, ja, wie stark deine Konkurrenz dort ist. Und je mehr die Balken ähm, oder die Zahl im roten Bereich sind, desto schwieriger wird es halt. Also, wenn du jetzt hier im Search Volume, ähm, ja quasi äh, nahe am roten bist dann heißt es dass das Suchvolumen halt geringer ist wie im grünen bereich und ähm, bei dem competition score ist es halt so je mehr es im roten ist desto schwieriger wird es äh, mit einem kleineren kanal dann halt auch ähm, ja, zu ranken und ähm, ein gutes ranking ergebnis zu erzielen des weiteren siehst du ähm, darunter dann noch mal ähnliche suchanfragen und die Top Keywords und das spart dir halt natürlich super viel Zeit, weil du ja sehr sehr schnell auf einen Blick ähm, sehen kannst, was für Keywords werden ja noch verwendet und ähm, welche Keywords ähm, ja sind denn ähm, ja, top keywords innerhalb dieses suchbegriffes wenn du ähm, das upgrade machst hast du dann sogar noch ähm, mehrere keywords die du angezeigt bekommst und die kannst du dir immer dann über dieses symbol einfach auch kopieren und hast somit dann auch gleich relativ schnell ähm, ja gute keywords gefunden genau dann hast du hier noch ähm, die letzte suche ähm, die meistgenutzten Tags. Und ähm, jetzt zeige ich dir, wie ich es dann in der Praxis nutze, einmal anhand von diesem Video. So, du siehst hier, wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier ein Video einfach aufgerufen, hier aus dem Bereich. Und jetzt sehe ich hier ähm, auf den ersten Blick ähm, bei dem Video, ähm, durch also die Angaben zum Kanal, ähm, durchschnittliche ähm, subscriber pro tag durchschnittliche views pro tag ähm, subscriber insgesamt etc und ich sehe hier unterhalb welche tags für dieses video vergeben wurden das heißt ich kann jetzt ähm, sofort auf einen blick sehen ähm, welche ähm, tags ähm, ja der der der produzent des videos hier quasi verwendet hat und kann jetzt über diese klammer das Ganze in den Zwischenspeicher eben äh, kopieren und kann es dann in eine Textdatei machen oder ich kann es mir einfach als CSV äh, direkt exportieren. Ich sehe auch, welche Tags äh, der, der Channel, also der Kanal im Prinzip hat und habe so ähm, den ersten oder habe so die ersten äh, Ideen für neue ähm, Keywords oder Tags, die ich in meinem Video verwenden kann. Und ich sehe hierhin dann mit der eins auch, wie das Video zu den einzelnen Texten rankt. Ja? also zumindest die die wo ein ranking halt eben da ist. Und ähm, das ist eine eine super Sache, weil es ja auch unheimlich viel Zeit spart. Das heißt, du könntest dir das jetzt hier kopieren in eine Textdatei und dann die für dich relevanten Keywords einfach behalten und den Rest dann auch rauslöschen. In der Praxis hast du dann noch die Möglichkeit und ähm, das ist jetzt ähm, ein Video aus der Bearbeitung. Ähm, du siehst dann hier oben ähm, den den Wit IQ Score. Ähm, ich habe jetzt hier in diesem Video aktuell 24,9 von 100 Punkten und ähm, könnte jetzt dahingehend einfach noch hergehen, mein, ähm, meine Textbeschreibung etc. optimieren, um einfach hier dann auch noch einen besseren Score zu erzielen. Ähm, bei der Checkliste ist es so, ähm, ich habe sechs von neun Punkten erfüllt. Du siehst hier, ähm, was du äh, tun solltest, ja, und hast dann quasi eine Art Checkliste. Das heißt, eine Karte hinterlegen, Endscreen, ähm, hier. Zu einer Playlist hinzufügen, äh, veröffentlichen, äh, auf Twitter, äh, share, shared on Facebook etc. Ja? Und auch hier hast du dann noch ähm, bei Actionable äh, hast du dann auch hier noch ähm, einen Überblick, äh, wie oft zum Beispiel äh, das Keyword im Titel ist, äh, das Keyword äh, in der Description und dahinter siehst du auch immer die optimale ähm, Anzahl, ja, und kannst auch dahingehend das Ganze noch optimieren. Und so hast du eben ein tolles Tool, was ähm, ich sag mal für den Anfang in der kostenlosen Version ähm, super ausreicht. Und ähm, wenn du noch deutlich mehr Analysefunktionen äh, haben willst, kannst du dann jederzeit auch auf ähm, ja auf das also auf das nächsthöhere ähm, Paket dann dementsprechend upgraden. Was noch dazu ist, es ist noch so eine Kleinigkeit. Du hast auch hier die Möglichkeit, dann ein benutzerdefiniertes Thumbnail drüber zu generieren. So brauchst du kein extra Programm, wo du das Ganze machst. Das ist aber jedem selbst überlassen, wer das dann halt dann eben machen möchte. Okay, ich hoffe, ich konnte dir einen kurzen Einblick geben und das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du ja das Ganze mit deinem Netzwerk teilst, gib einen Daumen hoch. Ja, hinterlass gerne einen Kommentar mit Anregungen und deine Meinung zu deinem äh, Tool oder wenn du auch noch andere Tools kennst, ähm, ja, ähm, poste die doch einfach in die Beschreibung. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, schönen Tag und ja, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.